Du suchst eine neue Herausforderung, einen neuen Job im Online-Marketing? Wir von Kundenwachstum bieten dir eine zukunftsorientierte Perspektive. Das Besondere an Kundenwachstum ist einfach, dass wir ähm, die Sprache des Kunden sprechen. Wir begleiten Unternehmen im Online-Marketing nachhaltig und konstant. Wir suchen ähm, Unterstützung für unser Team im Online-Marketing-Bereich, ähm, gar nicht mit irgendwie speziellen Qualifikationen. Ähm, muss einfach nur internetaffin sein. Dein Teamgeist, dein Spirit, dein Antrieb, deine Motivation ist mir viel wichtiger als jahrelange Erfahrung. Die bekommst du bei uns sowieso. Bei uns kommst du einfach in eine Firma, wo ähm, Teamgeist ganz groß geschrieben ist, wo, ähm, alles ja, schon irgendwo auch ein bisschen familiär zugeht. Du hast bei uns die Möglichkeit, überdurchschnittlich groß zu wachsen, überdurchschnittlich hoch zu verdienen. Wir bieten dir Möglichkeiten, ein eigenes Team aufzubauen, eine eigene Struktur mitzuschaffen und mitzuprägen oder ein vorhandenes Team zu übernehmen. Ja, Wenn du einfach die Vision hast, mit uns was reißen zu wollen, die Kunden glücklich machen zu wollen, dann ist das eigentlich schon die halbe Miete. Ich freue mich auf deine Bewerbung, am besten direkt unter jobs.kundenwachstum.de